Where are you from? Where Switzerland you from? Ukraine. Ukraine Sweden Finland Die lebendige Farbe. Die zweite Farbe, blau ist so wie der Himmelblau Blau, ähnliche Weite. Und das zweite ist das äh, so wie Feuer, die immer nach oben glüht. Der da gibt es eine Geschichtstafel. Das fängt von der russischen Revolution an und beendet die russisch-mongolische Freundschaft Und hier gibt man auch den Panzerdenkmal. Wegen des Zweiten Weltkrieg. Damals, bei dem Zweiten Weltkrieg, haben die mongolische Volk den Russen viel geholfen, viel Geld gespendet und auch Essen und warme Kleider, um gegen den Narzissmus zu kämpfen. What do you think about it? The rock is spectacular. Never seen anything like it before in my life. That is beautiful. <laughs> Der hat sich so lange umgelegt. Ich glaube, ich das der der